Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Hashtag läuft. Wir stellen euch heute wieder interessante Clips aus dem Internet vor. Los geht's. Ich habe herausgefunden, dass wir die Technologie haben, Haare in der Flasche aufzubewahren. Es funktioniert so, dass kleine Fasern rauskommen, die dein Haar erweitern, was du schon hast. Um Flugzeugwerbung zu machen, brauchst du ein zweites Flugzeug, was sehr dicht an einem anderen Flugzeug fliegt. <lacht> Diese Firma hat eine sehr interessante Technologie entwickelt. Das passiert, wenn man eine stabilisierte Kamera an einem Mountainbike befestigt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass doch gerne ein kostenloses Abo da und aktiviere die Glocke. Bis zum nächsten Mal!